Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, tolles Wetter heute und es ist mal wieder Zeit für einen neuen Blogartikel. Ähm, heute ist der Auftrag zu einer ja, Artikelserie, in der es um das Thema ja, Geld verdienen im Internet geht. Ähm, das Hauptproblem, was ja die meisten haben, ist, dass es ihnen nicht gelingt, zielgruppengenauen Traffic ähm, ja, auf ihre Webseiten zu bringen. Und ähm, ja viele geben einfach viel zu früh auf und äh, kennen einfach nicht die wichtigen Strategien, die funktionieren, um dauerhaft über das Internet Geld zu verdienen. Und da möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten und ja im heutigen Artikel ähm, einfach mal die Gründe aufzeigen, warum es Sinn macht, einfach mal darüber nachzudenken, über das Internet sein Geschäft aufzubauen, ganz gleich aus welcher Branche oder welches Unternehmen du ähm, hast, welche Produkte, welchen Dienstleistungen du anbietest, einfach mal zu überlegen, warum ist es sinnvoll, ja, über das Internet Geld zu verdienen, welche Vorteile hast du dadurch und darum geht es in dem heutigen Artikel. In den kommenden Artikel werden wir dann näher in das Thema ja, Traffic eintauchen und wie du ja wirklich über das Internet Geld verdienen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir ja viel Spaß beim Lesen des Artikels. Ich freue mich auch auf deine Gedanken zu dem Thema und hinterlasse mir einfach einen Kommentar im Artikel und ich freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne, mach's gut, maximaler Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.